Die Beiträge, die Versicherte in die berufliche Vorsorge einzahlen, liegen nicht einfach ungenutzt auf dem Alterskonto. Die Pensionskassen legen das Geld im Interesse ihrer Versicherten an und generieren so Erträge. Ein Teil dieser Erträge geht in Form von Zinsen an die Versicherten. Die Altersguthaben wachsen so nicht nur durch Pensionskassenbeiträge, sondern auch durch ihre Verzinsung. Der Bundesrat legt jährlich fest, zu welchem Zinssatz die Pensionskassen ihre Altersguthaben mindestens verzinsen müssen. Dabei orientiert er sich an der aktuellen Marktsituation und Renditeentwicklungen. Im Jahr 2022 liegt der Mindestzinssatz bei einem Prozent. Viele Pensionskassen konnten die Altersguthaben ihrer Versicherten in den letzten Jahren aber zu einem wesentlich höheren Satz verzinsen. Die Altersguthaben wachsen dadurch stärker an und Versicherte profitieren von höheren Leistungen im Alter. Die attraktiven Zinssätze sind dank der langfristigen und nachhaltigen Anlagestrategien der Pensionskassen möglich. Pensionskassen müssen sich keineswegs verstecken. Zinsleistungen sind deutlich besser als bei einem normalen Bankkonto. Das zeigt einmal mehr, die zweite Säule ist der stabile Anker unserer Altersvorsorge. Der ASIP setzt sich dafür ein, dass dies auch in Zukunft so bleibt.